Ja, wir benutzen die Produkte vor jedem Training zum, zur Vorbereitung und haben uns damit immer ein, intensiv eingerollt. Und ja, bis jetzt habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, ich glaube, man merkt schon, dass dadurch die Muskulatur halt gut vorbereitet wird, durchblutet wird und man sich dadurch gut aufs Training vorbereiten kann. Ja, die Helix-Rolle ist mein Lieblingstool, durch die Aussparung in der Mitte kann man besonders in der Wirbelsäulenbereich ähm, ja, von oben bis unten komplett durchrollen und deswegen ist es sehr angenehm dann beim Vorbereiten zum Training.